Norddeutscher und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Kumpagnon. Und Andrea Meier. Wir sind hier auf dem Bachtel Kulm. Das ist der höchste Punkt vom Bachtel, der Sende- und Aussichtsturm. Meine Heimat. Am frühen Morgen im tiefsten Winter zur Wanderung aufbrechen, braucht es bisschen Überwindung. Es bietet sich aber auch viele ein spielerische Einstüge und Überraschungen an. Was du mir jetzt nicht gesagt hast, ist, dass man hier Eischen anlegen muss. Die Brücke ist ja geschleifrig, hey, hoch acht. Du meinst Grödl? Ja, du bist ja der Local Guide. Also, du kennst die aus in deiner Heimat. Ja gut, das stimmt. Besonders eindrücklich ist die wo Bachtobel, die sich heute in einem Winterkleid mit eindrücklichen Eissapfen und Eishügel präsentiert. Da haben wir jetzt die Eistusche Par excellence für ein Gipfel. <lacht> was <ich> meinst du? <lacht> ja, das muss ein grosses Gipfel sein. <lacht> Doch nicht. Nein, es ist heikel. Ohne Steigeisen würde ich da nicht rauf und mit Steigeisen er auch nicht. Der Aufstieg, das Doppelder braucht ein bisschen Gleichgewicht und Konzentration. Aber im gemässigten Tempo geht das ganz gut. Gute Schuhe sind aber Pflicht. Ich habe gerade ein bisschen Adrenalin gehabt. Also, ich muss dir sagen, entweder ein Seil mitnehmen oder ein wirklich gutes Schuhprofil. Ja, ähm, Isalie wäre da fast von Vorteil gewesen. Ja, das äh, müsste man so also fast empfehlen. Wir sind zum Glück hoch und runter wäre noch heikel gewesen. Ja, also mitnehmen. <lacht> Nach der ersten Waldweg lassen wir Gipswil langsam hinter uns und steuern unser nächstes Ziel an, den Bachtel. Er ist der Hausberg des zürich Oberland und im Wald, wo er umgeht, werden gerade ein paar Bäume gefällt. Wir werden von der Förster-Grossräumung durchgelotzt, hören aber noch von Weitem eindrücklich das von der Tannen. Wir sind froh, haben wir die hinter uns und schon stehen wir vor der nächsten Herausforderung. Ja, jetzt kommen hier die letzten berühmten und Ich habe keine Ahnung, wie viele das sind. Was ich schätze ich? Ja, ich bin zum ersten Mal hier. Ich weiß nicht, mal, wie weit es geht. Ich sage jetzt mal 400. Okay, ich sage, ich, sage, ich habe einen Heimvorteil. Ich sage etwa 222. Das ist eine gute Zahl. <lacht> ja, Also zählen wir. Ja? Der Wald in im Schneegewand ist so bezaubernd, dass ich irgendwann ganz vergessen zu Ich bin so beeindruckt und glücklich auf dem Weg zu sein, mit dem Haufen Schneezauber. Der Thomas kommt auf etwas mehr als 200 Treppenstufen. Es ist also ein kurzweilige Steigerei. Und da zeigt sich auch schon in seiner ganzen Größe, der Bachtelturm. An sonnigen Tagen wie heute sieht man von ganz oben das fantastische Panorama vom Zürichsee und vom Sandis. über die Churfürste bis zur Rigi, alle Prachtberge. Aber die Aussicht ist äh, bombig. Ist Hammer. Absolut ja. der Hammer. Jetzt fehlt noch das letzte Abenteuer rund um den Bachtelspalt. Achtung, es geht gerade los. 3. 2, 1, 0. Äh ja, da muss ich glaube, den Bachtelspalt müssen wir noch abschwächen. <lacht> <lacht> <lacht> der Spalt ist schmal für uns. <lacht> Vor allem bei der Drucksack auch. Also, ja, und es sieht, es sieht auch recht schliffer aus. Ja wenn wir Bauernalern wären wir nicht die Ersten, die runtergehen. Aber wir wollen auch nicht die Ersten sein, die nicht mehr raufkommen. <lacht> <oder>? Die Letzten. <lacht> da müssen wir durch. Was im Sommer Kinderlicht ist, präsentiert sich im Winter etwas anders. Von oben kommen wir nicht rein. Aber Thomas hofft aufs andere Ende. Er will den Einstieg von unten machen. Sehr unangenehm. Als ein wo bist, dürfen wir nicht von Anlage sein. ist Das ist wirklich <lacht> du musst auch kosten. Ja, der Thomas muss jetzt Gott werden innerhalb von einer Minute. Er probiert. Mit ein bisschen Geduld, durchdrücken und positiv <lacht> geht es dann doch noch. dass <lacht> du stecken bleibst. Ja. Schaffe ich das? Okay, gut, aber ich kann nicht mit Kamera, du musst das machen. Slow down. Diverse Wurzeln machen den Aufstieg relativ leicht. Slow down. Jetzt geht es mit grossen Schritten in Richtung Wald und von dort hin zurück in die gute Warmstube.